So, nun ist es soweit. Das ist das Video zu deiner persönlichen Vision. Am Ende dieses Videos wirst du deine persönliche Vision vor Augen haben. Wenn du schon das Video zu meinem Fokuskreis angeschaut hast, dann hast du gesehen, dass ich gerne visuell arbeite. Ich finde, eine Vision sollte man immer vor Augen haben. Deswegen ist es wichtig, sich ein Bild von seiner Vision zu machen. Und deswegen brauchst du jetzt auch Material, nämlich Papier und Stifte. Ich würde dir empfehlen, mindestens das Format A DIN 2 zu wählen. Wenn du das nicht hast, kannst du auch zwei DIN A3 Zeichenblätter aneinander kleben mit Tesafilm. Oder du besorgst dir ein Flipchart. Es sollte halt genug Platz sein. Und ein paar Buntstifte, du kannst das so farbig geschalten, wie du das gerne möchtest. Damit deine persönliche Vision alle wichtigen Lebensbereiche abdeckt, schlage ich dir nun eine Struktur vor, nach der du vorgehen kannst. Und die sieht so aus. In der Mitte, hier, ich habe es etwas links gemacht, schreibst du das Wort Vision und die Jahreszahl, zu der du die Vision erreichen möchtest. Daneben kommt eine Wolke, in der es um die persönlichen Persönlichkeitsaspekte geht, die du bis dahin erreicht haben möchtest. Und drumherum kommen dann die verschiedenen Lebensbereiche, in denen sich ein Leben normalerweise abspielt. In die Mitte des Bildes habe ich Themen zur Persönlichkeit gesetzt. Denn darum geht es ja am Ende des Tages. Du möchtest dich mit deiner persönlichen Vision weiterentwickeln. Und wie möchtest du denn dann sein, wenn du deine Vision erreicht hast? Wie möchtest du als Person sein? Welche Eigenschaften möchtest du haben? Welche Werte machen dich aus? Welche Haltungen? Welchen Lebensstil möchtest du pflegen? Das sind die Fragen, die deine Persönlichkeit direkt betreffen. Und um diese Persönlichkeit herum habe ich dann die Lebensbereiche gruppiert, in denen deine Persönlichkeit wirkt. Das ist natürlich der Bereich Beziehungen, Partnerschaft, Familie. Das ist der Bereich Beruf, Arbeit, Karriere. Natürlich das Thema Finanzen und Wohlstand. Das Thema Gesundheit, das Thema Freizeit und das Thema Wohnen. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Lebensbereiche. Wenn für dich noch etwas anderes dazukommt, was dir genauso wichtig ist, kannst du das natürlich genauso ergänzen. Ich habe für dieses Beispiel jetzt ein DIN A3 Blatt genommen, weil es einfacher auf das Video zu bekommen ist. Aber du wirst sehen, du wirst eine ganze Menge schreiben und deswegen ist es einfach gut, noch mehr Platz zu haben. So, die Struktur ist fertig. Jetzt füllst du sie mit deinen Inhalten und schreibst die Vision deines Lebens. Nimm dir dafür Zeit. Wichtig. 30 Minuten, Dreiviertelstunde, je nachdem, wie lange du dafür brauchst. Auf jeden Fall solltest du ungestört sein, mach es dir bequem, nimm dir einen Kaffee oder einen Tee, sodass du dich wohlfühlst und versuch dich auf das zu konzentrieren, was du dir als Vision, de als dein Ziel vorstellst. Folgende Hinweise finde ich noch wichtig. Geh einfach intuitiv vor. Grübel nicht lange drum, sondern fang einfach an mit dem Bereich, wo du am meisten Lust drauf hast und fang an zu schreiben. Von dort aus kannst du dann schrittweise alle Bereiche füllen, die auf der Vision auftauchen, um das Bild eben möglichst vollständig zu machen. Wichtig finde ich auch, ganze Sätze zu schreiben, die mit Ich anfangen und eben den Zustand in der Zukunft beschreiben. Zum Beispiel für den Bereich Wohnen. Ich möchte in einer Wohnung in Berlin-Mitte wohnen. Oder ich möchte in einem kleinen Haus mit Garten wohnen. Das ist schön konkret und das weckt schon erste Bilder bei dir, die eben Anker setzen und die dir dann helfen, deine Vision dann auch zu verwirklichen. Bei der Frage, wie realistisch deine Vision sein soll, lade ich dich ein, einfach mutig zu sein. Vielleicht ist es das so, dass Dinge, die dir heute noch sehr unrealistisch vorkommen, in fünf Jahren gar nicht mehr unrealistisch sind. Wenn du Wünsche, Träume hast, die du schon immer verwirklichen wolltest, dann ist jetzt der Moment sie auf deine Vision draufzuschreiben. So, jetzt hast du deine Vision aufgeschrieben und deine Zukunft liegt vor dir. Wie geht es jetzt weiter? Ich halte es immer für eine gute Idee, mit etwas zeitlichem Abstand nochmal auf die Vision draufzuschauen und zu gucken, ob die Teile deiner Vision auch gut zusammenpassen. Wenn du noch Widersprüche entdeckst, dann ist es ein guter Moment, darüber nochmal nachzudenken und diese Widersprüche in deiner Vision aufzulösen. Es ist auch eine gute Erfahrung, deine Vision einem, deinem Partner oder sehr guten Freunden zu zeigen und darüber zu sprechen. Weil du beim Erklären deiner Vision nochmal ganz neue Aspekte entwickelst oder die Fragen der anderen Menschen dich dazu führen, bestimmte Dinge nochmal besser zu erklären und damit für dich auch besser zu verinnerlichen. Und manchmal passiert es dann dabei auch, dass dir Leute sagen, ja, aber das ist auch nicht realistisch oder was, du, traust, das passt doch gar nicht zu dir dann ist es immer gut, sich vorzustellen, dass diese Menschen auch nicht in die Zukunft gucken können und sie wissen es einfach nicht. Wenn allerdings mehrere Leute immer das Gleiche sagen, dann ist es vielleicht auch nochmal gut, selber darüber nachzudenken, ob du dieses Ziel wirklich erreichen willst, ob das wirklich deine Vision ist, die wirklich zu dir passt. Aber wenn du dann zu dem Schluss kommst, ja, das ist so, dann ist das deine Vision und dann wirst du diesen Weg gehen und jetzt, wo du deine Vision als Ganzes aufgeschrieben hast, ist es wichtig, diese Vision noch stärker bei dir zu verankern. Und das machen wir im zweiten Schritt. Besser